Geht Rechnung Westen weiter raus. Oh mein Gott, ja, das sind einige, da sind viel zu viele, da sind viel zu viele. Hey Leute, herzlich willkommen zum 96. Part von Squad. Heute gibt's Fallujah Häuserkampf mit der australischen Fraktion. Mega spannend, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Dann gucken wir uns noch eine Runde L.A.V. US Marines Gameplay an. Und ja, ich würde sagen, es geht direkt los. Wait a minute, hast du nicht einen YouTube-Kanal? Ja, tatsächlich. Ah, ja, siehst du, ich kenne deine Videos. Damn, das ist nice. Das finde ich auch. Ja. Jetzt bist du mir auch in einem. Außer ich vergesse es. Du heilige Scheiße. Ich würde ich das Fahrzeug Post, Post, Post, Post. Jo, versuch die Tunnel zu nutzen. Ja. Oh. Okay, warte, ich sprinte ja, zu dir rüber. Ich hoffe, du sterbst jetzt nicht wegen ja, mir. Ja, hoffentlich schon. Nicht Spaß, äh, Oha. Zum Ja, hab's gesehen. Das ist so mein <lacht> Hast du noch mehr äh, Achtung gegenüber. Äh, Norden, Nordenstraße. Nordenstraße, genau in dem Gebäude. What the fuck, Alter? Ich hab den 20 Sekunden gerade angeschaut. Da ich mir so, was ist das? Wow. Unsere Mission sieht wie aus. Nördlich von der Moschee ist ein kleines Tunnelsystem. Wir werden das nutzen, um Unterbazar durchzukriechen. Verstanden, also das übliche, dunkle, ja. dunkle ja. Löcher. Richtig. Und braune Sachen, die in die dunklen Löcher reingeschnitten. Das heißt, <lacht> grün Ja warte Nox, warte mal, ich, ich verklebe deinen Arsch noch mal ganz kurz, du hast da ein bisschen was. So. Ich kann vor euch Sniper. Du kleine Schweinchen, du willst mich anfassen. Hehehehe. <lacht> so, warte, warte, warte, warte. Damit mal war euer Stamina, dann gehen wir durch die Löcher in die Luft. Feind im Süden, Westen sind Feinde. Kommt aber erstmal alle mal rein. Zwiebel mit war leider schon vergeben. Westen sind das über uns, das ist weiter. Oh, oh, oh, oh, da geht's los. Da. Auf den Dächern, auf den Dächern, auf den Dächern. Scheiße auf den Dächern, Vorsicht, pass auf. den Mixer down. Alles easy, Jungs. Deck mal, deck mal, deck mal, ich push vor. Das kommen safe noch weitere Leute, die wissen jetzt, dass wir hier sind. Ich zerstören, haben wir ihn, das sind 5 Tickets das. Okay. Hab ihn. Von hinten kam der. Ah, Ach. Scheiße. Okay. Kaum ich so? Ne, unten sind auch welche. Unten sind auch welche. Ist der MBT auch ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh Gott, ich höre so viele Schritte, Alter. What the fuck. Scheiße, ich hab geschossen. Wie Idiot war... Oh. oh oh, zwei Leute hab ich bekommen. Scheiße, Digga. Scheiße. Der Dick ist da. So, dann geht das hier in so ein unteres Loch rein, ne? Genau, dann rechts, dann links. Ich ja, ertrinke! Ich gehe weiter! Links, links, links, links, links. Ne, ne, ne, ne, ne, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus. Okay, what the fuck? Äh, ich kann euch da nicht holen, ne? Ich nicht ganz viele Gegner. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay, jetzt muss ich laufen. Der weiter Richtung Westen. Okay, ah, lass ich schnell reingehen. Noch noch <lacht> ja, shit, shit, shit, shit. Äh, ah, fuck, von hinten, Achtung, von hinten. So. Oh mein Gott, ja, danke, du hast mir das Leben gerettet. Alter, Scheiße, Digga. Okay, kannst du mich ganz kurz decken? Ah, warte mal, hier ich ist nicht der Nick. Alter, Scheiße, ich kann mich auch heilen ansonsten. Passt schon. Junge. Okay. Ach du, ich höre was, ich höre was, ich hör was. Okay, warte, deck du die Treppe, deck du die Treppe, ich geh nach oben. Ja, das ist weit weg das du machen. Ach du Scheiße, okay, warte, deck noch mal weiter. Geh okay, leider nach. Okay, ich decke. Okay, dann lass mal runtergehen. Ich guck mal, ob ich mir schon kann. Ich hör was, ich hör was, ich hör was. Ist down. Deck du, deck du, deck du. Ich lade nach. Okay, weiter geht's. Ich hole den rein, ich hol den rein. Okay, wieder decken, wieder decken. Komm rein und weg, ja. Ich hole dich noch Achtung, bist gleich wieder da. Und jetzt die Tür decken, die Tür decken. Okay, Jungs, lass mal gleich versuchen, Richtung Westen raus zu pushen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt über die Straße laufen, werden wir von allen Seiten beschossen. Okay, da ist schon wieder was. Auf meiner Position Gegner, auf meiner Position oben auf dem Dach. Äh, an und so. KP. Wir haben Osten von uns. Okay. Wir versuchen Richtung Westen raus zu pushen. Okay, äh, geht Richtung. Deck Richtung Westen. Ich deck Richtung Osten. die, oh ja, die ist die Straße. K3, geht Richtung Westen weiter raus. Oh mein Gott, ja, da sind einige. <lacht> da sind viel zu hier. viele. Da sind viel zu viele. Okay, lass hier, hier bleiben erstmal. Oder nee, lau lau lauft Richtung Westen weiter. Lau lauft Richtung Westen weiter. Auf geht's. Deck mich mal, Zigorin. Ja. ja. Kommen, also. Danke. Okay, wir sind durch. Dann ins Haus rein. Hab ich ich so, Noch einen. Die sind hier überall unten. Okay. Fucking hell, Alter. Perfekt, dann let's go. Ja, wir müssen hier weg. Oh mein so Gott. Ordnung, Ordnung, Ordnung. Copy, copy, copy, copy. Norden, wo? Ah, ja, ja, ja, Copy, copy, copy. Okay, ich, ich deck diesen Gang, ich deck diesen Gang. Geht ihr runter. Und sicher dann unten. Oh, warte. ich, oh, schloss, schloss, schloss, ich seh da Leute, ich seh da Leute. Da ist einer. 101. Lass ihn mal rüberlaufen, da, da laufen die ganze Zeit Leute rüber. Okay. Ich glaube wir müssen smoken. Lass mal äh, ganz kurz smoken. Ihr beide deckt, ich smoke. Okay, let's go. Schnell, schnell, schnell, komm schon. Bitte. Oh mein Gott. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, scheiße, ich wurde abgeschossen. Weiß nicht von wo. Okay, let's go. Geh okay, rein, Deckung, Deckung, Deckung. Okay. Wir greifen unsere Hub von Norden an. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Er stand einfach da und hat auf dich gezielt. What the fuck? Ich brauch mal Deckung hier. ich brauch mal die De Deckung für die Treppe. Deckung für die Treppe, Madwatch, kannst du die Treppe decken? Warte, ich, ich hol ihn, ich hol ihn, ich hol ihn, ich hol ihn, Deck die Treppe, deck die Treppe. Da kommen wir, Leute, da kommen Leute, Achtung. Alter, Scheiße. Komm schon, wenn wir das noch schaffen, Alter, wir cappen gerade, zwölf Tickets. Komm schon, Junge. Da bist du wieder. Da will jemand unseren Mate holen, der ja auch getötet wurde. Danke. Hab ihn, hab ihn. Da sind noch welche, da sind noch welche. In der Straßenecke, im Nordosten. Ah, schade. Okay, also wir müssen uns ein bisschen zurückhalten hier. Ein ähm, bisschen defensiver spielen. Wir werden erstmal Squad 4 begleiten, diesen infanterie Squad. Der Punkt ist, da werden wahrscheinlich schon andere Feinfahrzeuge sein. Wir wollen nicht direkt drauf gehen. Das heißt, wenn wir auf andere Feinfahrzeuge kommen, das wird ein BTR sein. Beim BTR müssen wir folgende Taktik anwenden. Ich werde den Turret anschießen, solange es geht, bis der sich nicht mehr bewegen kann. Dann Nightfire, drehst du einmal eine Runde um den BTR rum und dann schießen wir einfach von der Seite platt, gar kein Problem. Sollten wir in irgendeine... Minderheitssituationen kommen, wäre es einfach gut, wenn wir, wenn du versuchst, die nächste Deckung anzupeilen und wenn es nicht in der Umgebung gibt, dann einfach Front zu präsentieren und ich versuche das besser noch irgendwie rauszuholen. Soweit so klappt. Mhm. Cool, cool. cool. Ist das aber sehr genau. <lacht> <lacht> äh, wie viele, wie viele Spielstunden hast du? Ja, so 1.600. Oh, ja, okay, muss ich dir, <lacht> da muss ich dir eigentlich gar nichts erklären, also dann, dann bist, du, bist du mein Meister. <lacht> Alles ja, gut, ey. Okay. Besser einmal zu fährt, zu sehen nee, ja, ja. 30er ich recht auf, das wird schon gehen. Nice. Das ist gut wie siehst du, was ich aus? Ja, sehr ja, ruhig, wir kommen gut dran. Mussten den vorher eröffnen, die ich wissen, dass wir jetzt ja. kommen. Verstanden. Sollen wir mit drauf pushen? Negativ. Die kommen gerade noch gut voran, haben sie gesagt. Ich hab die Angst, dass wir mit drauf pushen, dass wir dann zu easy target werden. Äh, wir fahren mal die Straße weiter Richtung Westen. Ab, äh, bitte BTR, BTR, rechts, BTR, rechts, BTR, rechts, BTR, rechts! Ja, versuch wir haben nur ein ganzes Boot, würde ich Hab ich ein paar verpasst? Von hinten kommt auch noch was, von hinten kommt auch noch was. smoken, ja, smoken, smoken, smoken. Wir werden engaged, er. Alter, Digga, wie wenig armor piercing hat das Ding, what the fuck? Ja, ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Armor, äh, Turret ist beschädigt. Das ist links neben uns. Ne, yeah, ah, shit. Zwei BTRs südlich ja, von Array. Scheiße, scheiße zwei, äh. Haben wir uns rausgeholt. Jesus Christ. Dem, ne? äh, lass mal 50 übrig, mal, ne? Achtung, Achtung, äh, Norden. Kennst du an den komischen... Oh, Push dran. Ich lade nach. Lieg'n Maid oben, lieg'n Maid oben. Ah, hier. Jesus. Ist ein Mörser? Ja, versuchen, Mörser, ne? versuchen, Doppelsprung, äh, Doppelsprung zu machen. Doppelsprung, ich drive dann. Wir haben den Typen erstmal erzählt. Nordosten, Nordosten, Nordosten. Keine Ausdauer, Alter. Was oh, ist denn? Nee, ist doch nicht mehr. Ah! Ja. Um, um, um, um, um, um, um. Vorsicht, pass oh, auf. Äh, Norden, Norden. Norden oben, Norden oben. <lacht> ja, ich seh, ich seh. Suppressing fire, suppressing fire, suppressing fire. Wo genau ist er, wo genau? Ist er an der Treppe? Äh, nee, oben am Haus, an der Hauskante war An der Hauskante, warte, ich gebe jetzt eine Granate. Oh, ja, unten, unten, unten, unten. Leiche, hier unten, hier unten, hier unten, hier unten. Feuerleiche, Feuerleiche. Feuer, Leiche. Äh, Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oben am kleinen Haus, an der Haus, hat er Kopf. Ja, ich hol dich ich hoch, ich hol dich auf, hoch, ich hol dich, ich hol dich hoch. Ich hab nur noch eine Bandage, also pass auf. Ja, oh, ja. Ja, die kommen. Ja, ja. Achtung, die kommen. Die sind hier drin, die sind hier drin, Vorsicht. Rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns, Vorsicht. Südosten. Da hab ich was gesehen. Südosten? Ja, ja, ja, ja. Oh, Digga. Das war ein russischer Sniper, pass auf. Danke dir. Eins, das ist eine Backup. Hab einen auf dem Dach, hab einen auf dem Dach. Die Mörser sind ja, ja. daneben irgendwo. Hm? Wir müssen langsam in die Gebäude moven, sonst haben wir keine Chance. Mörser kommt wieder aufs Feinradio. Das geht gar nicht gut, Gebäude. Okay, Mörser sind gehalten, um das, um das Gebäude rumlaufen. Warte, mal, wir bleiben hinten. Ich, ich, ich geh vor. Auf dem Dach, pass auf, ne? Was ich im Gebäude können auch Leute sein. Oh, fuck, fuck, fuck, fuck von unten, von unten, von unten, von unten, ah, fuck. Oh, das ist ein Squad liegt von denen. Ja, da müsste einer down sein. Wo ist ein Hub? Also auf Karte dann. Achso, ach so, ja, ja. könntest du das äh, den auf Electric der down. Okay, einfach straight weiterfahren. Äh, wir wollen nicht anhalten. Okay, Scott5 begleitet uns mal. Okay, dann schauen wir mal nach. Äh, also wir drehen einfach eine Runde und fahren wieder zurück auf der anderen Seite. Oh, da ist doch Rauch. Da ist doch Rauch. Das sieht doch nach irgendwas Verdächtigem Aber was aus. Was raucht denn hier ja. aus am Feuer? Ein ist weg. Wollen wir erstmal den Rauch? Ich fahr auf den zu. Ah, Verstanden. Ja, ja, da ist was. Oh mein Gott. Smoke, BTR vor uns, BTR vor uns. Okay, der könnte, der könnte jetzt langsam angehalten sein, um zu reparieren und zu aufpassen. Ne, da vorne fährt er uns. Ja, Ja, er, er, er fährt vor uns. Oh, sorry. Folgen, folgen, folgen. Müsste eigentlich seinen Motor ziemlich dem Bär erwischt haben. Squad 5 folgt uns. Ja, danke. Perfekt. Ja. Nice, gute Arbeit. Okay, zurückkehren. Kein Schaden. Nice. Hallo, hallo. Okay, Scott. Ja, wir müssen zurückkehren und aufmunitionieren. Diese Scheißwagen hat nur 60 Armor-Piercing-Shots. Also 60 machen zu schießen nur, was denn das? Mit der Armor-Piercing, also mit der Antifahrzeugmunition. Ja, ganz mit kannst du. Ja, mit Samaal. Oh. Samal. <lacht> ja, da, AT, AT, AT, AT. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. An der Hausecke, ja? Ich sehe sonst nichts. Ich habe das Gefühl, hier werden viele ATs sein. Äh, machen wir mal so. Mann, ich kann nicht sehen, Digga. Power mal einmal an der an der äh, an den Gleisen entlang. Wir pausen jetzt einmal an den Gleisen. Btr, btr, ja ja ja. Zwei Uhr. Ah, ich seh's, ich seh's. Btr, btr, btr. Ach, Kacke. Ja, wir. Kommt das bekommen oder? Sonst wir gleich wieder. Sobald Levy bereit ist, legen wir los. Okay, fahrt ihr mal vor. Wir lassen die vor. Ja, dieses Mal wollen wir überleben hier. Ich werde jetzt einen Eliener-Attack absplacen. Squad 4. Was meinst du wohl? Oh, ja, ja, ja, ja. Von hinten, oder? Von hinten, von hinten, von hinten. Squad 5 von hinten. Fünf von wo? Hinten. Hinten, wo wir hergekommen sind. hier ist Squad 10. Wir würden die Pop an. Äh, E8. Okay, okay, Ausstand reparieren. Oder... Ja, ja wir sind... Nee, Moment. Alles klar. Oh, ich dachte schon, ihr seid gestorben, Alter. Nee, nee, nee, nee, nee. nochmal sterben tun wir nicht hier, meine Fresse. Ja, genau, fahr vielleicht einfach durch in Westen. Oh, Helio, ja. Jesus. Nope, okay. Ja, das habe ich ziemlich verkackt. Ist das, ist das deren Observation? So. Wir müssen uns echt scheiße aufpassen. Die ist noch Tower? Jo. Ja. Officer on deck, all systems online. Und? An des Commanders. Ist noch ein kleines Fahrzeug platiert? Ja. Ich sehe nichts. Pass auf, wir müssen immer in Bewegung bleiben. Ja, schade. Na gut Leute, das war's mit dem 96. Part von Scott. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Lasst auf jeden Fall like da, ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.